Guten Morgen, Professor Sucharit Bhakti im NDR aktuell. Tatsächlich, und er wird gefragt, rechtfertigt die Corona-Lage, neue Einschränkungen. Ein Podcast von rund fünf Minuten, lohnt sich anzuhören. Den Tipp habe ich bekommen von Druckmacher. Thema, Professor Bhakti, PCR-Tests sagen nichts über Erkrankungen aus. Man sollte aufhören zu testen, fast keine Kranken, Epidemie ist vorbei. In Klammern, wissen wir zwar schon alle, aber immerhin mal was im MDR. Dann hat er mir den Link gegeben und tatsächlich, und das reiht sich doch wieder in diese Sache ein, dass plötzlich die öffentlich-rechtlichen auch Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Ich sage das ganz bewusst so. Das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich habe das jetzt auch in den letzten Tagen wieder gemerkt, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung. Dazu mache ich hier wieder den Link. Da kann man drauf gehen, sich das angucken, wie das funktioniert, mit dem Handy da reinzukommen. Und hier drüben dann der Link zum Kommentarvideo. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dieser Tag hat doch wieder schön angefangen durch solche schönen Nachrichten. Also, macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.